Stärke und Zellulose bestehen beide aus Glukosemolekülen, die linear hintereinander angeordnet sind. Zusätzlich sind bei beiden die Glukoseeinheiten über dieselben Kohlenstoffatome miteinander verbunden. Doch nur die Stärke ist für Tiere und Mikroorganismen eine leicht zugängliche Nahrungs- und Energiequelle. Zellulose dagegen ist für Tiere nicht verdaubar und kann nur von wenigen spezialisierten Mikroorganismen abgebaut werden. Wir wollen verstehen, weshalb das so ist. Und dafür müssen wir tief in die Zuckerchemie eintauchen. In wässriger Lösung liegt Glukose in zwei verschiedenen Varianten vor. Einerseits in einer linearen, offenkettigen Form, links gezeigt hier, und andererseits in einer ringförmig geschlossenen Variante. Zwei Formen davon sind rechts gezeigt. Die ringförmigen Varianten nennt man auch Pyranoseform, dies aufgrund der Ähnlichkeit mit Pyran. In Wasser gelöst liegt Glukose gleichzeitig in der offenkettigen, linearen und in der ringförmig geschlossenen Form vor. Beide Varianten stehen in einem Gleichgewicht. Wenn die lineare Form zu einem ringförmigen Molekül wird, reagiert Kohlenstoffatom Nummer 1 mit dem Sauerstoff, der am C5-Atom hängt. Das Proton geht zu diesem Sauerstoff hier. Der entstehende Ring nennt man in der Chemie ein zyklisches Halbacetal und man kann sich diesen Ring hier als Ebene vorstellen. Auf der Oberseite des Rings liegt Kohlenstoff Nummer 6. Das wäre hier die Nummer 6. Für dieses Sauerstoffatom hier gibt es nun zwei verschiedene Möglichkeiten. Im Fall hier oben liegt der Sauerstoff auf der gegenüberliegenden Seite des Rings. Das wäre also hier auf der Unterseite. Und in dem Fall bezeichnet man diese Anordnung als die Alpha-Form der Glucose. Das wäre hier diese Alpha-Darstellung. Die zweite Variante, wie der Sauerstoff angeordnet sein kann, wäre blau. In diesem Fall kommt der Sauerstoff auf die gleiche Seite zu liegen wie der Kohlenstoff Nummer 6, also auch auf die Oberseite. Wenn wir da nochmals die Ringebene einzeichnen mit dem Kohlenstoff Nummer 6, dann befindet sich jetzt der blaue Sauerstoff auf der gleichen Seite und wenn beide Gruppen auf derselben Seite des Rings sind, dann nennt man das die Beta-Form der Glucose. Der Unterschied mag winzig kleiner scheinen, für die Natur hat er allerdings sehr große Konsequenzen. Untersucht man die Chemie, der Stärke und der Zellulose, dann wird deutlich, weshalb das so ist.